Wir testen heute eine Grillmatte. Ähm, Bevor es geht noch, ähm, ich bin kein Profi-Griller oder Profikoch. Oder ja, ich kenne mich auch nicht viel aus mit Gasgrill und Holzkohlegrill. Ich bin einfach bloß ein ganz normaler Amateurgriller. In so einer Folie kommt die bei euch an. Mit so einem schönen Bild, da sind drei Matten drin, 44, nee, 40 cm mal 33 cm groß ist sie. Das schauen wir uns jetzt mal kurz bei Amazon genauer an. Die Grillmatte ist 40 x 33 cm groß im Schwarz, sind drei Stück drin. Dann ist sie noch für den Holzkohlegrill, Gasgrill, Elektrogrill, Backofen. Und sogar auch für die spülmaschine geeignet und hält eine temperatur aus von bis zu 260 grad celsius darauf habe ich natürlich auch äh, penibel geachtet also mein grill hat es dann geschafft ähm, über eine temperatur von 300 grad celsius zu kommen und ja also da musste ich dann halt beim grillen noch darauf achten. Ja also Vorbereitungen dazu sind das Zeug aus der Folie rausholen, ähm, natürlich Grill anmachen ganz normal, das Zeug aus der Folie rausholen, zuschneiden, das ging also auch ganz leicht, einfach mit der Schere zugeschnitten, soweit die Kohle dann soweit ist, einfach aufpacken, auf die Grillroste und genau you know, dann habe ich noch fünf Minuten gewartet, damit es sich auch ein bisschen abwärmt, die Grillmatte. Und dann ging es schon los. Dann habe halt ich angefangen mit Schwein und Hühnchen. Danach kam halt ähm, Rind und Lamm. Und also beim Raufpacken oder beim ersten Wenden ist mir dann schon aufgefallen, dass es sehr fanartiges Grillen ist. Genau, also da brennt auch nichts an. Jeder, der so eine beschichtete Pfanne hat, weiß, beim ersten Mal benutzen, so, da rutscht das Fleisch noch wunderbar über die Pfanne so rüber. Also da brennt nichts an. Jedenfalls nicht, wenn man sich total blöd anstellt. Dann kam äh, für mich das Highlight: das erste Mal ähm, Ei grillen. Und das Ding auch wunderbar, aber ich es irgendwie gar keine Probleme. Da ist natürlich ähm, Pfannenwender zu empfehlen, anstatt äh, die Grillzange. Ansonsten, naja, man stelle sich die Bilder vor. So, nach dem Grillen haben wir die Grillmatte einfach runtergenommen und auf dem Boden abkühlen lassen auf unserer Terrasse. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie lange es gedauert hat. Ich habe zwischendurch gegessen. Auf jeden Fall war sie dann ähm, abgekühlt und dann haben wir sie einfach nur in den Schuhspüler getan. Wieder rausgenommen. Vorher, Bevor sie in den Schuhspüler haben wir nur das Gröbste weggenommen. Also war kaum was dran. Und äh, ja, immer mit wir rausgenommen und dann war die auch wieder sauber Zur Beständigkeit kann ich gar nichts sagen, weil ich sie jetzt erst einmal benutzt habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man die ganz locker zehnmal benutzen kann Kommen mal zu den Vor- und Nachteilen Für mich überwiegen die Vorteile, ich werde auch nicht komplett jetzt alle Vorteile rauspuzzeln Ja, also die Vorteile Eindeutig der Geschmack. Meine Chefköchin hat gesagt, also meine Frau, äh, dass das Hühnchen tatsächlich besser geschmeckt hat als sonst. Vom Fleisch her, nicht von, also sie legt selber ein, aber vom Fleisch her war wohl saftiger. Ein wichtiger Vorteil wäre für mich noch äh, die Gesundheit, dadurch dass, du, dass, dass da das Fleisch untertropfen kann und äh, Öl und das ganze Zeug können ähm, giftige Dämpfe entstehen angeblich. Ich bin kein Arzt und auch kein Chemiker. Auf jeden Fall soll es so sein und dadurch ist die, ist es mit der Grillmatte zu grillen eindeutig gesünder. Dann war der Abwasch, der war also wir hatten gar kein Problem mit dem Abwasch. Die Grillroste haben wir jetzt auch noch mit in den Geschirrspieler gepackt, aber wäre eigentlich im Prinzip nicht nötig gewesen. Und was natürlich für mich jetzt der Highlight war, ich esse halt ja ein Spiegelei. Ähm, ich konnte das erste Mal mein erstes Spiegelei braten, also war erst ein und ein echter Gag in der WhatsApp-Gruppe. Der einzige Nachteil, den ich hier sehe, ist der Preis. 25 Euro, aber ich meine dafür, dass ich die jetzt so öfters benutzen kann, sind die 25 Euro also für mich finde ich ist es ein Lacher eindeutige Kaufempfehlung 5 von 5 Sterne da gibt es tatsächlich nichts zu meckern außer der Preis und jetzt nee mir fällt nichts weiter ein der Preis von 25 Euro also und wenn man also auch hier wenn man wieder Qualität haben will dann gibt man halt mal einen 10er mehr aus ja in der Preiskategorie jetzt Ansonsten Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ganz wichtig Leute, abonniert den Kanal. Abonnieren. Ciao. Bis zum demnächst.